So, da bin ich wieder ungefähr eine stunde später nach dem letzten versuch ähm, ich habe wieder ein bisschen gespielt Lin ist noch nicht getriggert aber so gut wie ich habe nicht viel geändert ich habe dieselbe konstellation an charakteren mitgenommen aber ich habe einen heil an einige andere stäbe hier mitgegeben Fram ne? habe ich zum beispiel schweigen gegeben und hortensia hat einfrieren und blockieren mit das soll vielleicht noch so ein bisschen helfen, ich habe so einige Modifikationen hier gemacht. Und zwar habe ich hier, ihn hier er ist erster Typ, der uns die ganze Zeit einfriert. Ihn habe ich schon ein bisschen entschärft, indem ich Chloe hier eben Bewegt habe. Ne? Und der hat dann seine einfrierstäbe auf die drauf geballert. Und natürlich hat er jedes Mal getroffen. Und ja, darum müssen wir uns nicht mehr kümmern. Das heißt, wir können jetzt hier Jonaka einfach drin lassen und sie wird dann hoffentlich dann. Überleben und ja, gucken wir mal, wie hat dann abläuft. Ne? Den wird hier im nächsten Zug da reinkommen. Allerdings aber mal schauen, Gott mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich habe niemanden getötet. Ich habe ihn schon ein bisschen angeschwächelt damit er äh, ja, einfach zu töten ist. Habe ich mit ihm auch versucht, aber er ist so schwer zu treffen ne und er macht so viel Schaden, das ist irgendwie nicht schön naja also ähm, mit einem Frame müssen wir uns nicht mehr kümmern ich habe ihr außerdem einen ein heiltrank und elixier gegeben damit sie sich selber heilen kann na ja gucken wir mal wie das hier abläuft ne? wir sind jetzt ich gehe noch mal ja ein zwei drei. weil ich habe zwischendurch ein part gerendert das heißt hier eine stunde gewartet habe ich jetzt hier bis ich weitergemacht habe und ja ich hatte hier irgendwie was verpasst, habe, aber ich glaube, wir sind gerade oder oh, steht sogar, wie viel Schaden hat macht. 15. na ja, gut machen wir mal. Ja, jetzt hat er ja voll viel Schaden. So, und hoffentlich schaffen wir das jetzt. So, ich war mal, ja. Wird sowieso getroffen mit 15 Schaden. Was Das eine Menge Gegner. Hoffentlich schaffen man jetzt hier. So. Kein blödes Einfrieren mehr. dürfte hier sehr viel einfacher machen. So, du machst 29 Schaden. Du machst 17 Schaden mal 2 als andere kann es aber nicht treffen So, ganz offensichtlich müssen wir proaktiv hier einsetzen hoch sein ja, funktioniert das jetzt ich werde alle gegner hier erledigen ich habe noch alle ladungen von meinem zeltgestall von daher ich muss ausgehen okay, sie macht eben platt Okay, sie wird von niemanden getroffen außer von ihm wahrscheinlich so, gut ist sie kann nicht mal eingefroren werden das heißt das schlimmste haben wir eigentlich schon hinter uns natürlich würde ich am liebsten noch irgendwie hier die typen mal erledigen aber geht nicht und hier kann ich einfach nichts machen mit dem beiden. hier haben wir einen langen Bogen packen wir hier hin wir sagen ganz vorsichtig ne? Er kann nur sie kann nur von ihm getroffen werden die meisten Leute sind jetzt alle ich habe es irgendwie geschafft schon und alfred hier im Leben zu lassen sind jetzt alle hier da möchte es ein bisschen einfacher machen glaube ich Ja, mal los. Natürlich ja, kommst du als erster mit dabei. Ich aus. Danke. Okay, entschuldige, tust du den Typen nicht doppeln? Wie geht das? Bitte schön, aber oh, das Pferd ja, so. den Doppelste. Ich werde das schaffen, Mann. Ja, gelacht. So, mehr. Und da will ich sehen. Ja, kannst du ihn bitte erledigen? Er kommt dann hier die ganze Zeit mit seinen Combo-Angriffen, trifft uns. Geschicklichkeit und Glück So wird von den Eimer getroffen. Leider hat es immer machen, nee. so, und ihr sperrt euch alle ein. Ja, okay, so, kann ich noch ein paar Leute hier anlocken. Niemand, den ich platzieren kann. Ne? Er hat ja alles hier einstecken kann. Seht mal. Ja, ja, er ist der gefährlichste von allen. So, du kommst nicht da der einzige der mich treffen kann okay dann kann ich doch bestimmt erledigen mit mit jemanden ne? ist echt der einzige der mich treffen kann ich glaube ja dann gehen wir hier mit wie ist, Wie hat er es geschafft, wenn mal schneller zu sein als jeder andere. Ah, du musst es erledigen können eigentlich, ne? Ah. Ich schon mal hier einige Leute erledigt. <lacht> so Wenn ich dich erledigen. dann kommt linja einmal auf uns zu ne so ein bisschen doof ist aber mein gott Ich glaube, das ist eine blöde Idee, ne? Ja, wir haben einen bescheuerten langbögen ey. Ich glaube, Lind kommt mit ihren Einangriff Angriff wieder um die Ecke, ne? da, warum doppelt sie jetzt? frage es geht sie ein bisschen auf abstand um diesen angriff zu zünden wir setzen gar nicht ein doch macht sie wohl ich weiß nicht warum ich Chloe mitgebracht hat sie bringt es überhaupt nicht hier gerade und so. heilung nein schade ja, wir sollten aber eigentlich überleben hier. und sie bleibt da stehen sehr gut und sie wird von keinem magier getroffen bin ich sicher. jetzt kommen die wieder in assistenz natürlich treffen die immer 80 prozent die können auch daneben hauen eigentlich aber entscheidend nicht das halt dann an, ey. geschicklichkeit verteidigung verteidigung sehr gut damit das jetzt ein unterschied macht ja oh, sehr gut die situation läuft auch sehr viel besser finde ich Daneben. Nichts wenn du hier nicht überleben willst, ne? Ja, deswegen. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Magier. Na So ätzend ist das hier, ne? So, mache ich hier soll ich jetzt hier heilen oder sie wird sie nicht treffen können so, 39 schaden mann hm. ich mich sie halt überleben wird mann. Kacke. Oh, ich sehe Danke. Danke. nicht, weit du schießen schießen kannst geht okay, der, der da oben wird uns nicht so schnell treffen hm, ich habe mehr resistenz leute hier mitnehmen sollen ich weiß nicht dass sie so wenig resistenz hat man Was ja, dem schwert 22 die haben einfach zu viel. 15 mal 2 Bisschen Schaden. Thomas, machst... Äh, kannst du kannst nicht mehr doppeln, ne? Ne. Alter, was ist hier los? Müssen wir halt so machen, wieder? Wasser. war anders, weiß ich nicht, was ich machen soll. Hm. Äh. Na oh gut, so jetzt was machen wir mit ihr, ja? Ein hm. zwei Magier, die sie treffen können, ne? schweigen hätte ich auch einsetzen können eigentlich oh, also. mein gott zu so viel konzentration ey. ich komme gleich dazu was zu sagen oh, jetzt wenn du auf ihn losgehst Sollte ja von der Herde ja trennen. Oh, nee, ich vergas. Oh, entschuldige was? Ja. Gott. Wieder war ich dann auch raus. Gott, ich hasse es. Oh, Mehr Verteidigung, sehr gut. Mehr Verteidigung, Glück und all das, gute Zeug. Gott, der Krit. Oh, sehr gut. Wenn ich damit mit den anderen auch hinkriegen würde, ne? Mit den anderen Magier, dann wäre super. Oh mein Gott, sie trifft mich die ganze Zeit mit den ah Die so blöden Assistenzangriffe. was nicht, was ich dagegen machen soll. Man macht einfach diese Situation da oben. Ich weiß, ob ich überlebe oder nicht. Diese blöden Assistenzangriffe. <lacht> ey, die Katze gar nicht ausweichen. Die treffen mich immer. Boah, schon wieder hier Ich kann wie viele Gegner jetzt sind, ey. Aber jetzt soll ich jetzt wieder rennen oder was? Ich bin sicherer, ich glaube nicht. Wer von zwei Leuten getroffen wurde. noch so war besser, ne? Mein Gott, ey. Ja, mir ist wie nervig, lind sein kann, ey. Im Normalfall können die auch nicht alle... wenn die auch nicht die ganzen Dings hier die ganze Zeit äh, stehen lassen. Die, die Kopien ja Ja, voll nervig, ey. wenn die ganze Zeit da wären. Mir helfen werden. Ah, jetzt könnte ich natürlich nicht. Super. Oh, die Situation ist schon tausendmal schlechter. Gut. Ja, du machst ihn platz, ich weiß. Oh, er wurde getroffen. Und oh, daneben. Sehr gut. Übrigens, nicer Block. Okay. Aua. Ja, mit einem schwer auf mich rausgekommen. wieder mit ihren riesen Angriff an und ne? naja ist egal so hier hat gefällt mir nicht mal so viele Magier sind hier noch ich muss ihn erledigen was eigentlich mehr oder weniger chancen man dich ja, Gutes timing hey. wir schaffen das hier noch glaubt mal glaubt mal wir schaffen das hier So ihn ja kann ich erledigen. Hm. Hm. Ich weiß es nicht, da der so der so wenig Geschwindigkeit hat, ey. Hm. So, du fährst nicht durch einen weiteren Angriff, ne? Ne. du kommst hier hin. Musst du halt. muss ich ein bisschen aggressiver hier reingehen ne hm. oh mein Gott hm. Ist wenn man denken muss hier so du hast einen Move der mir erlaubt sich noch mal zu bewegen ne? ich bin irre so ich kann hier reingehen mit Abwehrhaltung, ne und dann erzählten bruch Das ist nicht schlecht dann haben wir den bolganon typen zum beispiel erleben ich werde dann alles hier überleben ist aber noch eine frage ne? da wird schon irgendwie das gibt es jetzt einfach nicht oh mein gott das ist jetzt nicht wahr Oh mein Gott. <lacht> Gott, von all den Sachen, die jetzt hätten passieren können, ne? kannst du mit so viel daneben und das gibt es jetzt nicht. reicht noch nicht mal hm. ich weiß nicht was ich machen soll <lacht> brainstorming ganz offensichtlich kann ich das nicht so stehen lassen ne? Okay. Du wirst halt nicht überleben. Du wirst 17 Schaden nehmen. Du wirst halt nicht überleben und nimmst 16 Schaden mal zwei. Ja, aber was soll's mal, alle um mich herum können dann ein einzug bekommen Natürlich musst du aber auch treffen, ne? <lacht> treffen. So was ist das schlimmste was hier passieren kann jetzt so nimmst gar keinen schaden du überlebst hat müssen wir den hier machen no, du kannst uns den zug geben noch mal ja, zum ersten mal oh, Dann haben wir dich hoch und er nimmt ja sowieso ein weniger Schaden. Jetzt ich mein Hauptcharakter, so äh, ihr macht den nicht fertig. Oh Mein Gott, so wie machen wir das hier oh, perfekt. Das ist die perfekte Situation. Ja gerade. Ich offensichtlich ne. Okay. Ja, wir sind sicher, alle ne? Ach, die erreichen die natürlich wieder. Ah, ne. Wetter reicht die nicht. Okay, mal schauen, wie er abläuft hier. Oh mein Gott. aber sie ja nicht ignorieren, ne? Aber jetzt kommt er und macht sie fällig, ne? Pass auf. Ah. Oh mein Gott. Oh, Figur. Das war, glaube ich, ohne Belang für sie. So, ich glaube, wir sind sicher in dir. die Situation aber auch erledigt. Mich nicht. Ich treffe dich aber. Ah gut, die sind getrennt voneinander. Macht auch ein bisschen einfacher. Ah. die Situation ist ein bisschen hab ich jetzt wir sind dann schon längst oben mit den anderen fertig jetzt kommen wir aus den Zellen gleich noch mal verbindet pass auf dafür jetzt hat allerbeste ey. Sehr gut. wie viel sie jetzt hier hoch aha Zack. Wow. meine an. Ja cool. 18. So. So, habe ich eigentlich nur eine Zeitkristalle Nee, einer habe ich schon überhaupt. So, machen wir hier jetzt. Allerdings ne. Jetzt wird's hier habe ich langsam. Aber wir haben wir noch ne, wir haben zweimal Geld. Das natürlich auch einer mit und Das gibt's jetzt nicht mal. alle erledigen kann sich erledigen kann ich aber tri wahrscheinlich nicht ne Zwei, drei, vier, fünf. Damit. Irgendwie steht da, er reicht sie ja nicht. Wegen äh. ja. Jetzt hier eingehen. Äh? Dann drehen wir weiter nach rechts, würde ich sagen. Du machst mir acht Schaden, du machst mir 16 Schaden. Dann überlebt sie. So, dann noch ein poké ja, ist mehr oder weniger als Reichweite. Mein Gott, wie viel sie kriegt. So, und ich schicke ich mal hier runter. Ja, du kannst da nichts mehr machen. Ah, du machst 29 x 2 was den ihr karte so schwierig ja man alle gegner legen will ja bei figur glücklos für okay. weil es diese treffer -Chance? er hat die ganze zeit 78 prozent So, wenn ich dich am Leben lasse, du bist ja wohl doch du hast einen Silberbogen. Verdammt. Oh nee. Okay. Planänderung. Also war so. Pferd des Olins. jetzt würde oh, sie die mit halt einmal an Dann ist er wieder weg da wird nicht gut ausgehen ja aber ah, mal schaut sehr cool das ist eine neue Crit animation so, da wird nicht gut ausgehen das sage ich jetzt schon so. ganzes wagen ja sie schon leicht mit 20 jetzt die Level 20 nein sie hat verderben aktiviert das gibt es jetzt nicht angegriffen. Ah, oh, nicht cool, Kollege. Und jetzt sehe ich gerade, die sind außer Reichweite von meinen Angriff hier, wenn ich mit Dings hier gemacht habe. Ja, cool. Mann. Ich habe gar nichts, ja. Nach Plan gerade. Mit ihr kann ich jetzt nicht heilen, Man. und sie ist immer ein in Reichweite von allen. Wird er im Nebenleben überleben? Wird er nicht überleben? Nein. Ist ja runter, aber ich sie dahin geschickt. Da gibt es jetzt nicht. Jetzt mal da unten frecken. Ey. Es gibt ja keinen. Komm, ich komme nicht raus, lebend. mag hier ah, macht ja nichts an schaden Nichts aber egal. So, schauen wir mal zu, wie mein auch hier stirbt. Geht 2 5. Ja, das was Toten. 39 Schaden, das ist ein bisschen zu viel, Kollege. Wie willst du das denn überleben? ich heile mit ihnen ich kann gar nichts ich komme mit ihr nicht hier raus hm. weg ah, bin so weit gekommen nee, problemlos ne? ich habe meine ganze Strategie ein bisschen verbessert jetzt komme ich da nicht weiter das gibt's nicht für ah. dich die die da unten kriegen kann Warte mal, nicht irgendjemand verlegen. Ich verlegen, oder? Warte. Funktioniert das? Warum trifft er mich da hinten noch? da das ist der Schütze. So haben wir es jetzt. Er mit dem langen Bogen. alles was ich verändern muss ist dass ich hier von beiden magiern angegriffen werde natürlich ist da der bolger typ warum tust du mich von da aus noch ich, ich hatte immer noch 39 schaden das ist so viel Das ist eine menge schaden 39 ich kann ja noch nicht mal ich kann sie noch nicht machen da ist das problem Wir nee, gehen alle auf E eh los, aber er macht keinen Schaden. war ich wünschte, ich hätte jetzt Mikaya hier, ey. Irgendwie ja Geschwindigkeit. Nee. Äh. Hm. 39 Schaden, das ist 28 Schaden, hat überlebt sie nicht. wir überleben hat wie macht die immer weniger schaden weil die <lacht> verbündeten ausgehen ja ne? <lacht> okay. ähm, sie ist level 20 und kann weiter leveln okay. die wir können hier nicht klasse wechseln dann nehme ich an irgendjemanden irgendjemanden killen ja okay Oh, gut. oh. oh mein gott einmal ausgewichen ein startstab Was es nicht aber oh, bitte ihn. So, jetzt müssen wir nur das hier irgendwie überleben. Mal, bist du ja mit dem Beuger nun da unten? Ja. na mhm. oh, hier müsste jeder irgendwas killen, ne? den ja, bring um ja. Fuck. jeder ja muss was töten jetzt aber ja, sind nur noch die Magier übrig Komm. schon was siegelsmusik hier wir haben es. <lacht> oh, die Musik ist schon so heroisch für uns. So, solange du niemanden tötest, was ne, du nicht tust. Uh -oh. Nicht Mann haben schon. Ich brauche ein bisschen Schaden. Ey, warum macht ihr denn gar keinen Schaden? Nein. Ja, da gibt's jetzt nicht mal. dann kommt sie aber nicht daran oh. ich bin lang späher reingehe dann ja das gibt's jetzt nicht mal haut die kaputt man <lacht> das gibt es jetzt nicht mal Ich jetzt hier noch versuchen können, ist hier Meister danach wird er gedoppelt. Das war mal 17. behalte du? Das wäre noch nicht mal genug. Ich ja gerade so viel. Kreidin. Ne. Okay. Ja, das gibt's jetzt nicht mal. Okay, du kamst nicht dazu irgendwas. Oh Einmal brauchst du ihn endlich kaputt, Mann. was die ihre fähigkeit noch mal schon so gut wie durch hier Kommt mein Kämpfer nicht gedoppelt wird ne? von allen Leuten? Das einfach ein das ist jetzt auch egal. Man eigentlich nur jemanden dahin platzieren, er hat überlebt, aber das ist nicht der Fall. Kannst du bitte treffen? Danke. Okay. Nächstes no, Mal schon mal, aber. So, was kannst du denn jetzt machen 29 du überlebst du überlebst ja alle überlebt oh mein Gott du überlebst nicht so, ich kann nicht hier platzieren weil muss eine Menge magische Verteidigung Alter ich noch durch kannst niemanden töten ne du hast 15 du kannst niemanden doppeln du machst 29 Schaden du machst nicht genug nicht genug nicht genug okay kann man geschafft hier so, und jetzt er ja richtig erledigt richtig nee, ne witzig. Sind wir mal hier rein. was mal ein bisschen Pause hier gerade. okay. Wir nähern uns jetzt hier gerade. Ich auf Level 21 fast, glaube ich. So. Aber dieser 1% prozent ne? Wenn ich jetzt damit hier krebs ne? Wenn der Controller irgendwo in die Wand gelandet. <lacht> günstig hey. na gut ist die macht nicht mehr so viel schaden mit erden für einen 1 2 3 4 5 das linn kommt auch irgendwie nicht näher wenn sie ihren dings einsetzt wenn sie an verlangen äh, auf einsetzt ne? okay Eti, wie hast du jetzt schon wieder geschafft hier nicht ordentlich zu leveln? all den leuten ja gerade aber nur mal hier hin. alter zwar anstrengend aber die erfahrungspunkte lassen sich sehen finde ich ich finde jedenfalls etwas wert nee, hier drei parks zu leiden ich muss Dings kriegen an okay. das punkte mein ganz wenig schaden jetzt was geht okay. hey, die meisten haben jetzt auf level 17 jetzt gewacht. Ich wissen wie heftig Eiks Level ist. 23 war eine strategie ne? einfach von lin weg zu rennen die ganze zeit was soll man sonst machen wir ne. uns gar nicht ah. ich konnte mit ihr nichts machen hier In diesem Kapitel. leiden sind nur die klonen die muss ich auch noch erledigen habe eine idee Chloe, um die kommst du dich ja, du kommst dich um ihn hier ist auch ein level ab mein gott ey. Sind doch alle nur am Leben, ne? Ich vergesse das jedes Mal. Jedes Mal, wenn irgendwie wenn ich äh, Zeitkristalle einsetze, verliere ich immer irgendwie mein Konzept. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Ich äh, komme dann immer so ein bisschen durcheinander, so. Äh, mit den ganzen Resets. lecker bin ich da oben hinschicken kann um lens angriffe die ganze zeit abzufangen ja, hier man kann sich um den kümmern zum beispiel Eigentlich kann er sich auch um sie kümmern, ne? Er nimmt gar keinen Schaden. 24. Ne, er wird gar keinen Schaden nehmen. Dann gehen wir da hoch. Und Chloe kümmert sich dann um die ganze Klone. Noch ein bisschen Erfahrungspunkt hier einzustecken. nicht glauben was auf der auf der seite die ganze zeit passiert ist ey. Kann ich wieder hoch Okay, ich habe fertig dann. Nee, müssen wir eigentlich nur warten. Oh. Oh, sie oh. gut hast du? gut gemacht, gut Ziel das hier ausgesucht. da kannst du dich vielleicht heilen sie also, gibt noch gute Erfahrungspunkte weil sie Level 20 ist so ist nur noch sie übrig jetzt muss ich sie den ganzen Weg dahin erstmal abschleppen so. ich hatte so richtig Ausgerechnet, hätte dann müsstest du jetzt gar keinen schaden nehmen ne? ja ich bin auch eine starke frau nach die blöden klone hey, kann man nicht Okay, mensch was was wäre plus okay sache ist die sache ist äh, ich kann locker mich hoch ein mm, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich hier ähm, wie komme ich da nicht mehr raus entschuldige was? für eine riesige Reichweite mein Gott ey. oh mein Gott das ist noch so langer weg hier so okay, fünf kein ding kein ja, gehst jetzt hier lang mein hier lang mein noch nicht fertig noch nicht xp mit ich xp noch viel mehr möchte Chloe da unten erledigen. Chloe hat noch nichts irgendwie reißen können in diesem Kapitel. <lacht> die perfekte Training hier, Einheiten, die sich nicht wehren können. hat die als einziges mir schaden machen diese blöden klone also was ich greife dich aber an Dann kriege ich habe ein level ab ne? wenn ich überhaupt treffe was ich tue verteidigung so, bitte danke das sollte helfen Also die hat schon wieder ja Dings hier fertig. Warte, bis sich dir deine Klone da erledigen, ne? Wir warten da wie auf dem Präsentierteller für mich. Da, guck mal, Chlo ist schon leicht da. Dann geht's ja an den Kragen. tut sie ja dreimal fünf angreifen. Oh Gott, ich traf sie Baum nicht. weil oh ja, ich krieg erfahrungspunkte dadurch. ich bin mir ziemlich sicher, so soll man. Fire Emblem ursprünglich spielen, ne? so. so war es gedacht, dass man Fire Emblem spielt, ne? So. ist die was den Gebüsch raus. Oh, jetzt weiß ich sie die ganze Zeit aus. Ist klar. ins gesicht no, jetzt schauen wir uns mal an wie chloe hier die ganzen klone abstaubt sie macht nur sechs schaden das ist das denn ich meine die haben nur ein ap aber mein gott und ich bin keine erfahrungspunkte dafür das ist jetzt nicht wahr ah. ich will nur ihr ding sehen ja Warum mhm. nicht ja. uns all christmann Ich habe sogar eine, ich habe sogar eine Chance an dem habe ich gerade gesehen. Oh, aber daneben. So, Dann nehmen wir euch mal an, machen wir ja so platt, ne? hört ja immer noch weiter raus wer hm. hm. ja, klone gehen ja langsam aus Ich habe mich wandert, liegen. Die Tatsache, dass ich das dann nehmen kann, ne? Oh mein Gott. Nee, ey. Aber man greift nicht mit Dings an. Wie hat sie nicht weniger Angriffe? würde es gern, ich würde es gut finden, wenn du mal irgendwie hier rausgehen könntest, da aus der Ecke. So, stürmt. Stürmt sie weg. Noch genug Zeit, Christall, mann Etage macht ja. so platt. Schade macht sie mit dem Meisterbogen 24 also, hieß ist die ganze Zeit auf iChrist, ne? mal los. Aha. Ja, sie hat einen Meisterbogen und sie hat keine crit chance da so. machen wir hier rein. Machen die mal ein bisschen Windelweich. So. Jetzt warten mal bis Chloe rein. Da äh, vielen Dank. Nein. wenn so, werden wir jetzt so schaffen, ne? Oh mein Gott! Ich kann sie so einkreisen, ne? Das keine Wahl, als normal anzugreifen. Oh, sehr cool. Ich Erfahrungspunkte noch mehr figur okay sie macht eine menge schaden mit den dingen ist wahrscheinlich aber mal schauen angreifen und erst in ne? gift und so Aha. du hast mich die ganze zeit abgeschossen Jetzt kommt meine Rache. Aber erstmal lassen mal unsere unsere Heiler hier noch. Oh, sehr gut, sogar noch reicht. Macht ich liebe es wenn Heiler stark sind, weil die werden wir so oder so immer brauchen. weiß ich zähle die ganze zeit bin paranoid okay christ rechtlich dafür hat sie nicht die ganze zeit abgeschossen hat weiß überhaupt trifft mein gott das war eine drei episodige eine Menge Erfahrung von glaube ich. Es war drei -episodiges Climax hier, 30 Zügen. Ja, natürlich, so MVP. Ich gar nicht anders erwartet. Und ja, irgendwie haben wir es geschafft hier. Alter がの腕でしたよ。あなた ja, Sie, hat, äh, sie tut die ganze Zeit eiskalt unsere äh, <lacht> Und ja, ich weiß, dieses Kapitel hätte sehr viel einfacher sein können, indem ich die Leute vor den Zelten, wenn ich die erledigt hätte. Aber hallo, Erfahrungspunkte, Guck mal, wie viele Erfahrungspunkte ich habe? mit äh, 15 und 16 reingegangen, jetzt kommen sie mit 17 und 18 raus. Junaka ist aber 20. Yeah. Nee. max band level freigeschaltet so, ich brauche mehr ringe ich brauche mehr ringe in meiner seite die kapital einfachen so und jetzt müssen wir natürlich auch noch dings hier erkunden und so ah, niemand ist auf level 20 jetzt leider gekommen außer jonaka aber ich nehme an sie kann die klasse nicht weg sind zu einer erfahrenen klasse ne? ich glaube die wir können können nur äh, Immer weiter leveln oder bis Level 30 oder so wie in alten Fire Emblem spielen, wenn der Klasse nicht wechseln konnte. Marv konnte auch Level 30 erreichen, weil er keine weitere Klasse hatte, sie wieder aufsteigen konnte. Hm. Ist so verwandt mit Lind, so und ich wollte das Kapitel auch abschließen, ne damit ich auch wieder hier. Aufs ja, ich war arbeiten kann für das nächste Kapitel, Insomniel und so. Ja. Sorry, du kommst noch irgendwann dran, keine Sorge. Mal guck ich mal an, ja. meine Eile haben wir Level 3 hier 17 18 17 17 20 Ja, chloe hat irgendwie sie kam irgendwie nicht zum zug hier in dem kapitel weil ja so viele schützen waren aber sie hat geholfen indem sie hier den ein vier typen mir die ganze zeit abgelenkt hat all seine dinger da verbraucht hat also das ist auch was so meine hauptcharaktere die wird auch langsam schön hoch so ist nicht schlecht. Hey. Eins. Ja, schon gekehrt. Egal. Trotzdem meins. Hm. ein schicken gleich in der arena an so viele leute sind noch wahrscheinlich kleine mit irgendwie was noch hier hat war schon in ordnung wie sie uns trotzdem ihr dinger gibt obwohl wir nichts mit ihr machen konnten mehr oder weniger zu viel schützen halt Ne, ich brauche auch oh, ein Delphi Shield oder irgendwie sowas. Das ist meistens ein Item in Fire Emblem, dass man fliegenden Einheiten geben kann. Und das sorgt dann dafür, dass Pfeile nicht mehr effektiv sind. Sie hat die ganze Zeit auf mich geschossen, immer und immer wieder. Warum hat sie die ganze Zeit auf mich geschossen? Hey, dich kann man nächstes Mal, glaube ich, mal benutzen. ist Level 17. meins also glaube ich, gehen den Sack, gehen den Sack. <lacht> Wachs bloß nicht irgendwas zu sagen. Ich meine, sie hat zwei Level bekommen. <lacht> Weitermachen. Okay, eins. Einige von diesen Tieren habe ich auch schon doppelt, glaube ich. Nee? Stimmt. Es ist sicher einige von denen habe ich schon öfter gesehen. Hi. Hi. Hi glaube ich auch Level 17. Ne? Sorry. Geduld, Geduld, mein, mein junger Vogel, ihr bekommt kommt alle noch einen Zug irgendwann. Glaub mir. Erst einmal jetzt hier weiter zum Somnil. jetzt mal zur Weltkarte gehen? Vielleicht habe ich ja neue Nebenquests oder so bekommen, nachdem ich diese abgeschlossen habe. Ich bezweifle es zwar, aber kann ja nicht, kann ja nicht schaden mal nachzuschauen ne? okay, da sind gegner aufgetaucht ich will mich bewegen danke perfekt kämpfen. So, kämpft dann gehen wir zum somnil machen einige arena kämpfe stellen vielleicht einige ringe her mal schauen Gegen Drachen, ich habe Support so freigeschaltet. ich darauf geachtet, müsste ich eigentlich nicht. Ich schlafe mal ganz schön lang. Stimmt ne? okay. Nur eins. あなたそのあのその ich will auch brezel auf meinen kopf haben wir kommen mit me i show you how i hang donuts on my ears <lacht> da musst du sterben sie werden einfach den satz auf einmal kommt einfach nur so ein pfeil auf sie drauf gefunden diese eine folge von den game kommt ich bin ja gar nichts bei okay Okay, okay mal. Ich kann und mal aber so nee, auch ich glaube, sie, sie hat ihn so ein bisschen hops genommen, und jetzt, wo er wo sie sieht, oh oh. ist auch voller jämmerliche Einfallswinsel fühle ich mich schlecht. Das oh. ja oh, da fand ich interessant. Okay. okay. den Support muss ich fördern. Wir sehen, wie das ausgeht. Da fand ich ein bisschen interessant. So, was machen wir? Wir machen einige Arena-Kämpfe noch, ne? Aber Wen packen wir da rein? Ich habe für die nächste Story-Mission mit ein bisschen einfach. Was habe ich denn jetzt noch für unterlevelte Charaktere? Also, Chloe, ne? mhm. Chloe, Citrin, Lapis, immer Lapis, Plan, mal, Chloe überhaupt schon hat. Okay, sie hat schon die Erfolg, die Erfahrungsdienst. dann schätze ich mal packen wir sie da rein ne? so, was ich mal gucken will ist klasse wechseln okay, nee. ja hier dieb, spezial passieren die einheit wird uh, sie dann passieren 25 man kann aber hier sehen was die lernen dann erinnert ne? wenn in ihr bewegung nicht durch die gegner behindert also sie kann mehr oder weniger durch die gegner durchlaufen das wäre doch nicht schlecht ne? spezial Level 21 schwertmeister also ah, sie kann zum schwertmeister werden hm, aber wenn ich ich glaube nicht dass ich sie zu irgendwas anderes machen will vor allem ich brauche hier verstohlene fähigkeit hier also dieb schrägstrich verstohlen das heißt mich dass glaube, ich, glaube, ich sie zu so irgendwas anderes machen kann schützen was soll ich mit schützen ich kann sie zu schützen machen wo sie ja eine waffe benutzt die nur auf zwei reichweite treffen kann oder ich kann ja ich kann sie als dieb immer noch behalten damit sie auf eins und zwei felder treffen kann ja genau ne nee, nee. wir bleiben ja schön bei dieb außer will ich passieren haben das klingt doch nicht schlecht na gut aber da sie jetzt schon so weit über level ist wird sie ihren eisen durch erstmal hier an zellkopf weitergeben das nächste mal wenn wir die brauchen ne? ich glaube so er, er wird sogar noch stärker sein als sie weil er hat diese fähigkeit hier das heißt er bekommt noch mal plus 10 ausweichen ist ja, also der typ müsste eigentlich theoretisch besser sein als jula kein in all dem außer er ist nicht so schnell wie sie ist auch nicht ein bisschen, aber es mehr Tanky, ne? In der Regel im Fire Emblem ist immer so, wenn du einen Männchen und ein weiblichen Charakter in der gleichen Klasse hast. Die weiblichen Charaktere sind meistens schneller und die männlichen sind meistens stärker und tankier. Und das habe nicht ich gesagt, das habt Fire Emblem gesagt. Okay. So, wir gehen jetzt hier rein und geben Chloe ein bisschen Action. Weil sie vorhin nichts abhaben konnte vom Kuchen. Sie haben ein paar Klone fertig gemacht, aber die haben nichts in Erfahrungspunkte gegeben. wir ah. sagt mir nicht, was elfen ausgesetzt. Du hast, du hast ja, Das ist jetzt doof. So. Hey, Persis das Komm no so. それ ja, ja, das alter ich da. Das mache na okay. Oh, Chloe. Nächste Runde. Sie, sie waren nur 20 Erfahrungsbestellungen. Ah, gegen wen kann sie einen gewinnen? Das ist eine gute Frage. Lapis. Ach Mann. Oh <lacht> eine So. Okay. Gutes Level-Up. Sehr gutes Level-Up. Aber wir machen noch mal weiter. Mm, ja, da könnte auch was werden. Vielleicht. Nein, doch. sehr wohl cool. und wir haben bestimmten Gespräch. ja ja sehr cool ja, und schauen wir uns dann auch noch an und wir haben schon b nice. Stimmt. Ist sie gerade vom polo ist gerade vom pool gekommen ich ていた。船から 1000、水 どこ das ist nicht das was sie gesagt hat <lacht> Sie hat irgendwas mit oder so Mal oder so gesagt, の ich あるいは die ganze Zeit gehört habe. <lacht> Ich das sollte wie die rede war komplett anderes sie <lacht> kann bedeutet zeit <lacht> <lacht> jetzt mal wenn ich ein wort jetzt weiß einfach sagen oh, ich weiß was das bedeutet Es wie so ein Puzzle. Es wie so ein Puzzle, ja, ey. ein riesiges Puzzle, von dem ich irgendwie das Bild noch nicht sehe. Aber ich habe immer ein so ein Puzzleteil erkenne ich immer. So, ähm, die Sachen muss ich nicht ans Screen machen. Ne, dort. Äh, Guck mal meine Ringkammer, und da wieder so abgeht, ne? Ich möchte mal die restlichen Ringe alle ja, bekommen. So. Kann ich mal direkt mal irgendwie ansehen, was Lin jetzt hier so bekommen hat für Fähigkeiten. Bogenfokus. Ja, Bo das ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Oder war das halt von Lucina? Lucina hat irgendeine sehr blöde Fähigkeit. Ja, Bogenagilität. Die einheit hat Ausweichen plus 30 und erleidet halt minus 10, wenn sie einen Bogen erbinden. Das ist ja auch voll dämlich. Bogen ist dafür da, damit man gerade nicht getroffen wird, ne? Und aus der Reichweite ist. Also Kost spiel ich hier, so viele Punkte kriege ich gar nicht im Laufe des Spiels. So, wollte ich machen Bandringe erstellen. So, einigen fehlen mir immer noch hier Charaktere. So, machen wir mal eine ganze Ohne hier überall Szenen erstellen. So, Sarah. Die hat mir noch gefehlt mal mit so einem Platin ring, der war jetzt gut. Oh, Hector. Ich merke übrigens auch, da sind alles die originalen Konzeptgrafiken von den Charakteren und nicht irgendwie wie zum Beispiel von neno Best Girl, bei dem 7. Das ist die Magier, nicht über die ich mal letztes geredet habe, die ein Level 5 irgendwann. So, da fehlt immer noch jemand ja mit level 5 irgendwann ja äh, beitritt map für über könnte noch fehlen Nils stimmt nils ne nee, Schwester Schwester äh, bruder so. dann habe ich ja schon alle von der lastmann hat da yeah. so, oben oh da ist er hat mein schwert hat sie juckt Okay. So, da ist Krom. Dead. Okay. Irgendwie kriege ich nur Bronze-Dinger. Ah, da haben wir mal es rank Na, aber leider kein Effekt. Schon wieder der So, hey, wir haben alle Charaktere hier. Cool. So. so Und da ist cloud ja, habe ich letztens schon gesagt. Nee, er ist der, der fehlt, so. und ja, äh, oh, noch mehr. Es rang, und ja, dann habe ich letztens irgendwie, weil ich ja, was ich meinte, ist die offiziellen Konzeptgrafiken. Ja, also von denen, also von dem offiziellen, weil ich. Leuten, die das Spiel gemacht haben, und nicht irgendwie so Grafiken von von Fire Emblem Heroes. Weil einige von denen sind, einige von denen sind gemacht von äh, von, ich würde jetzt nicht sagen, inoffiziellen offiziellen Künstlern, oder so, aber von so Fankünstlern. Also Fire Emblem Heroes ist das das Mobile-Spiel von Fire Emblem. und äh, einige von diesen offiziellen Artworks sind Ganz schön, rough. <lacht> Einige sehen sehr nicht gut aus. Vor allem, weil die alle irgendwie so einen verschiedenen Art Ziel haben. Da sehen irgendwie einige Charaktere aus, als wären die irgendwie komplett aus komplett anderen Spielen. Also, die sind im gleichen Spiel, aber wenn man sich die Grafiken ansehen würde, dann würde man nie erraten dass diese beiden Charakter in dem gleichen Spiel vorkommen. Das ist jetzt irgendwie, weil ich. Du guckst irgendwie eine Serie und ob auf einmal läuft irgendwie weil weiß nicht. Du guckst Dragon Ball Z und auf einmal läuft irgendwie jemand rum, als wäre der irgendwie vom Art-Stil irgendwie so aus Jojo's Bizarre Adventure oder so. so. Abholen. Und jetzt haben wir schon wieder 3000 Punkte. Jetzt haben wir beinahe schon wieder alles zurückbekommen. Gott. Okay, da Part ist schon wieder viel zu lang. Aber muss ja sein. also in der nächsten Folge geht es dann weiter mit... Kapitel 14, ne? Ich habe ja alles man Reiten ist nicht schlecht, da kriegen wir die ganze Zeit Elixier. So, ähm, wollte ich noch gucken? Ich wollte mich welches Kapitel 14, ne? ja, nicht? Tänzer in den Ruinen, Kapitel 15. Wenn wir da einen Tänzer kriegen, ne? Dann wäre ich sehr froh, eine tänzer einheit aber mal schauen, was da passiert. Ne? Wir kriegen auf jeden Fall einen neuen Ring, wenn ich mich irre. Ne? Das war irgendwie so die Story, ne? dass die uns den zweiten Ring geben. Der ja, mehr Ringe, desto besser. Ne? Ich habe sorge für, bald wir irgendwie alle Ringe haben, wird das Spiel ein bisschen einfacher. Ne? Vor allem, wenn wir die alten Ringe wieder haben, so selica und Mikaya mit ihrer Superheilung, Selika mit ihrer Teleportierung. Da merkt man erst wie gut die sind ne? sie gott mit seinen ich kann noch zehn weitere Felder laufen also ja hoffentlich kriegen wir die bald wieder ne? so aber der bad ist jetzt schon wieder lang genug ich sage danke schön für zuschauen ich hoffe euch hat der bad gefallen ich habe irgendwie gar nicht angesprochen dass ich hier mit Royce Klamotten rumlaufe <lacht> die ganze Zeit ich einfach voll ignoriert ey, oder voll vergessen ja weil wir eine feier im 7 Map gespielt haben ne? und allem M7 und sechs in im gleichen Universum von daher ich gedacht ich laufe mal als Roy rum ne? gut so viel dazu okay ich danke euch fürs zuschauen ich hoffe man sieht sich in der nächsten folge wieder und ja lassen like ein ab und kommentar das sehr schön und ich sage tschüss und ich bin weg